Metal-Leute, Servus und willkommen zu einem kleinen Vlog-Time heute. Es soll die Woche jetzt mal komplett durchgehend jeden Tag ein Vlog kommen, oder ein Video zumindest. Was ich heute auf jeden Fall noch machen möchte, ist, ich möchte mich um meinen Ofen kümmern, ich möchte mich um den Dragon Monday kümmern, ich möchte mich um meinen WoW-Charakter kümmern, ein bisschen werde ich im Teamspeak abeiern, vielleicht werde ich mich auch um den Twitch-Stream heute mal kümmern, vielleicht mache ich wirklich sogar noch einen Twitch-Stream, mal schauen, das wird sich zeigen. Was ich auf jeden Fall noch machen möchte ist, ich möchte mich mal entschuldigen, dass die letzten Wochen so wenig kam, weil es ist momentan wirklich ein bisschen stressig für mich. Es ist wirklich, da bin ich da online, da bin ich da online und so weiter und so fort. Äh, da übrigens auch, das habe ich vergessen im Dragon Monday anzusprechen, es kommt auch ein Dragon Lord oder so ein Drachenlord kommen in den nächsten Tagen. Also wird auch da in die Richtung wieder was weiter entstehen. Jetzt kam die Switch raus. Ich denke, ich mache auch noch heute ein Fragevideo für morgen dann. Dass wir morgen ein Fragevideo noch haben für die Switch, für Nintendo oder zum neuen Zelda. Dass ihr mir da Fragen stellt, wenn ihr da Lust habt oder sowas. Was gibt es noch zu sagen? Was habe ich, hab ich heute noch vor? Ähm, ich werde mir heute noch was Schönes zu essen machen. Äh, ein Kochvideo wird es heute nicht geben, aber ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, das Kochvideo kam recht gut an bei euch. Ja, gut. Dann bin ich eigentlich soweit auch fertig. Das ist nur ein kurzer Vlog heute. Ich denke, die Vlogs werden alles so 2-5 Minuten lang. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Ich werde mir jetzt noch eine kleine Pfeife machen. Bis dahin, euer Drache. Haut rein und tschüss. tschö. tschö. <lacht> Na gut, es kommt dann auch mal darauf an, wie viele Videos ich mache. Wenn ich mehr Videos mache, ist schon unglaublich krass. <lacht> ja.